Ich grüße euch, ihr fantastischen Menschen da draußen. Ihr habt es am Titel schon gesehen, heute ist mal wieder Retropanda quält sich Zeit und zwar mit einem Game Boy Classic Titel. Ja, heute ist Animaniacs dran. Äh, das Spiel kannte ich damals gar nicht, aber ich bin immer auf der Suche nach neuen Titeln für die Serie. Also einfach irgendwelche Spiele, die ihr euch damals als Kind zur Weißglut gebracht haben, obwohl ihr vielleicht gar nicht wusstet, warum und das gar nicht so richtig zuordnen konntet und ich habe mal bei Twitter rumgefragt ob er irgendwelche Vorschläge hat und der gute Stefan Grüße an dich an dieser Stelle, bist ein fleißiger Zuschauer und freut mich immer sehr schön deine Kommentare zu lesen hat sich Animaniacs gewünscht und zwar meinte er weil vor allem ihm die Steuerung damals zur Weißglut gebracht hat, also schau mal rein würde ich sagen ich habe mal kurz äh, in den ROM reingetestet, weil ich spiele natürlich äh, schön, habe ich ja schon mal ein Tutorial Video gemacht mit dem Gameboy als Wireless Controller, um halt das volle Gefühl zu haben und äh, kurz mal getestet, ob es Steuerung geht und ganz ehrlich, boah, mir geht das die Musik jetzt schon auf, Keks, ich weiß auch nicht warum, aber äh, naja. Auf jeden Fall, äh, ich benutze jetzt einen anderen Emulator, weil mein Sonstiger mit der Gameboy-Steuerung so etwas rumspinnt. Deswegen ist es auch so, als wäre die etwas andere Optik hier, die etwas mehr in den Original-Gameboy angelehnt ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr lieber diese Optik haben mögt oder lieber diese Schwarz-Weiß-Optik. Ich bin ja immer so etwas unentschieden. Einerseits ist die Optik natürlich schön, um, um so ein bisschen dieses alte Gefühl von dem Gameboy wieder hervorzubeschwören. Aber Schwarz-Weiß sieht natürlich auch elegant aus, aber schauen wir mal Genug vorgelabert. <lacht> Springen wir mal in das Spiel rein. Also es gibt äh, Passwortsystem sogar anscheinend, was natürlich nicht verkehrt ist. Gucken wir mal, was in den Optionen ist. Level ähm, so 3 Players. Die meinen wahrscheinlich Leben, oder? Oh, Songtest. Um die ganzen tollen Songs zu hören. Die klingen alle sehr ähnlich, muss ich sagen. <lacht> Gott. Gut. Genug rumgetrödelt, steigen wir mal mein Spiel ein, würde ich sagen, oder? <lacht> We are in the Water Bros. Studio in lovely Southern California. Okay. I want to meet some glamorous celebrities. Or perhaps John Snobs. Ist John Stotts. Ich muss sagen, ich bin mit der mit der Serie ehrlich gesagt nicht so ganz vertraut, war nie so meins anime Animaniacs Gedönse. Ich mochte lieber sowas wie Ducktales und sowas als Kind. Viel besser, aber Geschmackssache. Ja, ja, ich glaube nicht, dass die Story irgendwie wichtig ist. Okay. Hm. Wir können springen. Waffe ist anscheinend hier so ein Tennis-Dings. Ein Ducken geht nicht. Jo. Schauen wir mal, ne? Okay. Hm. Kiste kann man schieben. Okay. Brauche ich bestimmt gleich jede Wette. Ah, ja. Hier zum Beispiel wahrscheinlich. Was jetzt mir ehrlich gesagt jetzt schon auf den Keks geht, was ihr ja wahrscheinlich selber seht. Diese langsame Lauferei. Ach, an der Stelle komme ich natürlich nicht mehr dran. Wobei der T. Ich, bin, ich will nicht kleinlich sein, aber der ist natürlich auch relativ schwer vom Hintergrund sichtbar, ne? kann nicht rennen, oder? Ich drücke mal zweimal nach rechts, nee. Hier mit Attacke? Mit Sprung? Nee. Der bewegt sich so langsam. Okay, was muss ich hier machen? Hier war gerade schon fein nach unten. Muss ich hier nach unten? Ich kann doch nicht mal ducken und schießen. Boah, Diese musik ja, Was muss ich jetzt machen Was ist das denn hier ist das eine bombe oder was soll das sein <lacht> Ich kann jetzt hier nicht schon scheitern freunde G-Geschwindigkeit. Ach, Umlauf sogar noch Zeit. Boah, da unten. Hä? Stehe gerade gerade extrem auf den Schlauch, oder? Also ich muss wahrscheinlich irgendwas mit dieser Bombe oder was das sein soll hier anstellen. Das denn? Das, das macht selekt. Ja, Start ist nun mal. Hä? Ach, das schaltet hier Waffen durch. Ah! Wir haben mehrere Waffen. Okay. Was ist das hier? Wir verschießen Herzchen. Ach, das sind die Personen. Ah, die Animaniacs-Gedingse. Die sehen sich so ähnlich gerade. Okay. Wildtasten rumprobieren, Freunde. Das hilft manchmal. Aber die sehen sich doch ähnlich auf den ersten Blick, oder? Oder war ich jetzt gerade so auf diese Szene fixiert? Was ist da hier? Wo ist das speziellsten? Die Ziege? Erst Level geschafft. Ich weiß aber, Stefan, was du meinst. Das kann man wieder so ein bisschen schlecht rüberbringen, aber vor allem hat dieses verdammt langsame Bewegen. Das nervt wirklich. Bangle in the jungle. Und ich glaube, wenn man jetzt präzise Sprünge irgendwas machen muss oder sowas, das nervt. Hundertprozentig. kann man auch sie aber rangehen hier irgendwie. Was so muss ich wieder die Kiste dahin schieben, ey? Ich hab nichts gegen Schieberätsel in Spielen, ja? Aber das ist ja weder ein Rätsel, noch ist das jetzt irgendwie den Spielflow fördernd. Da kann ich natürlich knapp nicht rüber. Also muss ich hier wahrscheinlich... Mann. Mal gucken hier. eben, Nee, äh, die mit den Herzen. Ich bin kein Animaniacs-Profi, deswegen tut es mir leid, wenn mir nicht die richtigen Namen einfallen. Hey, muss ich doch schon hoch oder nicht? Oder können die auch unterschiedlich springen? Nee. Ey! Es sieht genauso aus, als ob man gerade so da drüber könnte. Gerade so! Komme ich da überhaupt ran? Okay, komme ich jetzt hin? Ich hab den Vogel erledigt. Ah. Aber ja. Steuerung ist vom Milch. Ja. Und vom Spieldesign. Okay, ich war nicht ganz am Rand. Okay, das war vielleicht jetzt mein Fehler. Ah, vom... Nee. Wieso kann ich die Kiste jetzt nicht verschieben? Ich könnte doch die sonstigen Kisten, die sah doch exakt so aus. Boah, ist das ein langweiliges Kack-Gameplay. Und dieses langsame Laufen! Ich muss hier wieder runter, also muss ich hier wieder ähm, mit dem Kleinen hier schlagen. Ach, das ist eine Zündschnur da! Habt ihr die Zündschnur gesehen? Also wäre nicht dieser mm -hmm Pfeil? Also es gibt schlimmere Spiele, ja? Wenn ihr das als Kind gespielt habt und gemocht habt, okay, aber... Muss ich jetzt küssen? Also das ist das eine Plattform? Bleibt er stehen. Ich sag bloß, ich muss ihn jetzt in... Diese Millimeter-Sprünge dann, ne? dass man genau an der Ecke sein muss. Und das zusammen mit diesem verdammt langsam Laufen. Warum haben die keinen Laufknopf eingebaut? Also es ist auf keinen Fall gut. Okay, da sind... Was soll ich da rüberkommen? Ja. Und in so dieses undurchsichtige Spielprinzip, was da dahinter aufgebaut ist. Muss ich echt noch... Mama, ich will nicht noch mal. So weit... Ah, ich muss die richtige Person sein, um zu schieben. Okay, das macht sogar Sinn, weil der Größe wahrscheinlich denn die größte Kraft hat oder sowas. Aber dann hätte man es ja auch wesentlich so machen können, dass dann dafür die anderen irgendwie schneller sind zum Beispiel. Oder höher springen. Dass man jetzt bis auf die Waffen ähm, dann auch verschiedene Eigenschaften hat. Oder vielleicht kristallisieren sich da noch welche raus. Ich habe keine Ahnung. Aber die Musik, ey. Es gibt viele schlechte Gameboy-Musik, aber... Nicht so fiebig irgendwie. Ja. Bon. Aber diese Zündschnur da. Ich weiß nicht. Wo bin ich eigentlich da drüber gesprungen? Weil es vielleicht was nützliches, was ich jetzt. Nee. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Zack, zack. Kann ich hier auch eine runterhauen? Da kann ich ja nur nicht mal meine Wut hier irgendwie rauslassen. Muss er ja vielleicht die Kiste irgendwie raufschieben, kann das sein? Ah, er kann auch ziehen. Das geht. Okay. Immerhin. Immerhin. Keinen Bock mehr. Also Stefan, danke für den Wunsch auf jeden Fall. Ein würdiger Kandidat für diese Serie. Ein Test wäre mir so im Leben nicht dazu eingefallen. Also für euch so ein bisschen Spiele, die gut sind, mache ich einen Test und Spiele, die nicht so gut sind, die verwusste ich in dieser Serie. Ganz einfach, weil ich für einen Test und Spiel auch ein bisschen länger gespielt haben muss und. Ich habe keinen Bock sowas so lange zu spielen, ganz ehrlich, dafür ist mir meine Zeit doch zu schade, auch wenn ich Videos mache, wo ich Mist spiele. <lacht> also, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, einfach in die Kommentare rein oder mir bei Twitter schreiben oder keine Ahnung irgendwas, ihr findet schon einen Weg, um mir das mitzuteilen. <lacht> also, danke, dass ihr reingeschaltet habt, ich wünsche euch einen fantastischen Tag, egal was ihr noch vorhabt oder ähnliches. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.